Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14.000 Mitarbeitern an 73 Standorten. Ciao zusammen, ich bin der Laurin Frey, ich bin Logistiker im dritten Lehrjahr bei Trumpf Schweiz geht hier in Grüß. Bei unserer Logistik wird es nie langweilig. Unter anderem kommissioniere ich für Packen, Ab- und Beladen von LKWs. Im Wareneingang wird das Material kontrolliert, zählt und ein PC-System eingebohrt. Mein Name ist Miriam Kehl und ich arbeite als Vergistigerin und bin im ersten Lehrjahr. Dann geht das Material ins Lager und wird dort am richtigen Lagerplatz versorgt. Vom Büro kriegen wir die Aufträge zum Kommissionieren. Das Material, das sie jetzt hier ausfasse, ist für unsere Produktion. Wir liefern das direkt an unsere Flüsslinie. Wir versenden auch Ersatzteile in die ganze Welt. Für das muss das Material gut verpackt sein. Da kommen jetzt noch Papier drauf und dann geht es auf den Lastwagen. So, jetzt haben wir einen kurzen Einblick in unseren Berufsalltag als Logistiker. Wenn es euch gefallen hat, dann bewerben wir euch doch bei uns für Drumfiz.